Hallo meine Pokéfreunde und poké Willkommen zu hier unserem so neuen Spiel. Wir spielen heute Game Watch Gallery 2. Ich habe hier vor... Warte, ich muss kurz nachgucken. was war das? Ah, vor fünf Monaten habe ich zuletzt Game Watch Gallery gespielt, den ersten Teil. Und wir spielen hier den zweiten Teil. Hier Ja, machen wir jetzt auch schon richtig ab. Allerdings spielen wir mit den Schwarz-Weißen-Version. Es gibt normalerweise auch eine... Game Boy Color Version, aber original, soweit ich weiß, gab es ein Game Boy, kam das Game Boy raus. Und ja, dachte nicht ich mehr kommen. Spielen wir Retro, spielen wir Schwarz und Weiß, weil ja, warum nicht? Ich werde, wie gesagt, die ganze Reihe spielen. Nein, das sollst noch nicht spoilern, was da alles kommt. Ich werde nicht über das Spiel erzählen. Ich werde vorab jetzt noch mal sagen dass ich das spiel jetzt in diesem video nicht 100 habe oder irgendwie durchspielen werde oder so ich werde nur alle spiel mini games zeigen die das spiel bietet und ja hier gibt es noch eine view gallery wo Mario erstmal ein bisschen abdanken kann und seine hand hochgehen kann und essen kann ich bin Noteboards, aber ich check das hier nicht, ich weiß nicht wie das hier funktioniert, ich habe mir das ein wenig angeguckt, aber ich verstehe das einfach nicht, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja Bescheid. Und wenn ihr Bock habt, ich mache hier mal einen Livestream und dann spiele ich das Spiel mal durch und dann kann ich hier mal das bonus minigame zeigen, denn, ihr seht schon, es gibt fünf statt nur vier Minigames im ersten Teil, allerdings gibt noch ein sechstes, was ich gerade angesprochen habe. Das nennt sich irgendwie Ball, glaube ich, oder Ball. Das ist einfach so ein Jonglier-Minigame. Man muss halt die Bälle jonglieren. Und das, das war ich weiß, je mehr Sterne man hat, desto mehr Charaktere kann man da dann spielen im Minigame, aber das ist halt einfach nur jonglieren und so. Und ich weiß ich würde da jetzt für Jonglieren fürs Jonglieren will ich jetzt echt nicht so viel Zeit verschwenden, wisst ihr was ich meine? Also ja, wenn ich übel, aber wie 5 hier, die werden wir auf jeden Fall spielen in der neuen und in der alten klassischen Version fangen an mit parachute wo nach den nachdem die Stellen weggehen? Piu. toad runterfliegt und DK, man sieht natürlich schon direkt dass DK schneller runterfliegt als die anderen ja ja ich würde sagen wir fangen mit Tut schon leid also es funktioniert so das spiel wie so ein mario in dem boot und unten ist so ein richtig feller schieb schieb oh ihr seht schon die ist sehr, sehr schnell und joshi soweit ich weiß ist sehr langsam nach unten egal und ja, wir müssen die einfach alle in unser Boot schnappen. Ich glaube so ein ähnliches Minigame, wenn nicht sogar das Gleiche, gab es auch in dem ersten Teil. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Es ist schon länger her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Aber ja. Und ich werde so lange spielen, bis ich verkacke. Werd ja. Wir werden das in den Kommentaren sehen. Yeah. So. Da oben ist irgendwie so dieses. Jetzt, wo ich mir das angucke, da oben dieses Luftschiff oder was es ist, das, das erinnert mich irgendwie an Mario 65, die, die letzte Welt da. Diese Rainbow Road-Welt, wo man im Himmel ist und auf diesem fliegenden Teppich drauf ist. Das sieht aus wie dieses eine Schiff, was es da gibt. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie erinnere ich da daran. Vor allem unten da diese Flügel, die da so nach rechts... zu so gehen. Wow, oh, wow, wow, wow, wow! Wow! Sorry, Yoshi. Muss sterben. Oh, muss keine sterben. Ui. Danke, Lakito äh, ich hab doch... Okay, dann... Oha. Okay, jetzt stelle ich mich ein wenig schlechter, schlechter an. Eigentlich bin ich nicht so schlecht, aber es ist Vorführeffekt. Ich hatte vorhin irgendwie im Testdurchlauf ich glaube, 150 Punkte oder so ergattert. Ach, komm! Ey, nee. Nee, da ja, habe ich keinen Punkt mehr. Ihr habt's ja gesehen. A hit for this game und zu finden. Danke, Toad. Aber ich nicht. Und die klassische Version, so wie es damals auf dem Game Watch war. Ja. Das ist das hier. Schon ziemlich krass, oder? Äh, Kommt so mal her. Was macht der? Äh? Und diesmal ist es ein high Vielleicht werden die diesmal wirklich gefressen. Blip, blip, blip, blip, blip. Okay. Ja, ich finde es ein wenig langweilig, dass keine Musik ist, weil äh, ich habe das Gefühl, dass es Langweilt euch vielleicht. Und das wäre natürlich nicht gut. Ich brauche die Views, <lacht> Aber ich will ja nicht langweilen. Ich will ja entertainen. Das ist auch das Sinn des Videos. Blam, blam. Hui, Hui, Hui. Na, na. Okay, der hängt da wieder fest. nein, nein. Oh nein, er wurde halt wirklich gefressen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Es tut mir leid. Naja, Sp Sport drüber. Okay. Ich bin mit Tastatur, weil ich es einfach, äh, einfacher finde, mit Tastatur zu spielen. So ein Spiel. Wenn ich ehrlich bin, dann ja. So, okay. Ich weiß nicht genau, wie lange diese Folge dauern wird. Vielleicht mehr als eine halbe Stunde, wahrscheinlich, schätze ich mal. Weil ich ja, wie gesagt, dieses Minigame so wenig zeigen will. Letzte Folge hat fast eine halbe Stunde gedauert. Ach komm, ich bin noch scheiße. Okay, dann dauert das vielleicht nur wenig. Hey, der Okay, danke, Claude. Ja, das war Perl Shoot und etwa. Aber ich bin mir sehr sicher, so was ähnliches hatten wir doch auch im ersten Teil, oder nicht? Wie auch immer, als nächstes kommt Haumet. Und die Sterne zeigen, dass Mario ist da! Und Maracopa! Was war das nochmal? Ach stimmt, das war richtig cool. Zack. Oh, okay, wartet kurz. so, also, retry. Ich hab's kurz ein wenig verkackt, weil ich mich konzentriert habe. Aber ich finde man spielt. Ich, ich finde Mario sieht aus wie Wario. Also ich finde Mario sieht gerade voll aus wie Wario. Also was wir machen müssen? Ja, komm, mach auf. So, rein da in die Tür, T-Switch, Coins mitnehmen, ich mach den Gameboy-Sound, und ja, und dann die Punkte, also, ja, dann durch die Tür, ja, ich glaube man checkt's, oder? Ja, Punkt, noch ein Punkt, wenn man dann reingeht mit den Münzen in die Tür, kriegt man, ja, Punkte. Aber ich finde halt wirklich, ich spiele Wario, nicht Mario. Am ah, Mario. Gehorche mir und Mario. Aber wie ging die seine Werbung da? Was ist das denn? War war irgendwie, irgendwie. Es gab doch nicht so mal so eine Werbung für Wario Land. Nee, warte, das war Mario Land 2. Äh, mit Wario, äh. Und wir sind Mario, I'm Mario oder irgendwie sowas. Und so ein Kack. Als ich das erst gesehen habe auf YouTube, dachte ich mir so, Boah, schon ganz cool so. Ey, ich bin bestimmt als Kind gefeiert, hätte ich das gesehen. Die ja, aber lange bleiben, die Coins halt nicht. Das ist ja auch ein peace Ich glaube, ich riskiere es jetzt mal, dass ich ein wenig mehr trage. Werde ich auch langsamer? Ja, ich werde langsamer, Renner. Nein, ich wollte. Oh, ich konnte nicht nach links gehen. Oh. Hab ich nicht gesehen. Das ist doch überhaupt nicht cool, Mann. Ich würde übrigens das gleiche links-rechts design dort. Wie in der letzten Folge. Ja, ja gut, das habt ihr gesehen, ja, ich weiß auch. Die Classic-Version, so wie damals, das ist das hier. Einfach hier muss man einfach nur rüberrennen. Dankeschön. Aua! In den Kopf kaputt gegangen. Die Version hier, die finde ich. Äh, nee. Ich habe hier keine Ahnung, wann was runterkommt. Ich ich, ich, ich bin zu so blind dafür. Ich habe das Gefühl, ich zeige etwas zu wenig und deshalb wird die Folge kurz. Kann das sein? Ich meine, nicht schlimm, wenn die Folge kurz ist, ne? Ach, mein Gott. Ja, also wie gesagt, nicht schlimm, wenn die Folge kurz ist, aber. Ich will schon das Spiel zeigen, so. Was für coole Minigames es hat. Na? Wieso denn? Ich bin doch in die Tür reingegangen. Ach komm. Ist doch leise. Hm. Hm. Wie kann ich... Chillen! Ach, ich bin zu so dumm für dieses Minispiel. Ich habe keine... Keine Geduld. Oh Mann. <lacht> Flop, Dankeschön. Penny hat aufgemacht. Äh, ja. Penny? Penny. Ach egal, ich bin zu dumm für das Spiel. Tut mir leid. Ja, äh, zehn Minuten und wir haben schon diese beiden Minigames. Ich komme mir vor, als wäre ich irgendwo ein Nappen. Da hab ich nur so, ja, das ist das und das. Aber glaub mir, ich versuche wirklich gut zu sein, okay? Ein bisschen muss ich sagen, Parachute war ah, okay, ist ganz cool. Helm, mm, ja ist also, zumindest das Moderne ist cool. Das classic ist für mich eher ne glaube ich. So, dann haben wir als nächstes Chef und nach den Sternen, Tju, Peach, in dem Kleid runter und da ist Luigi. Mama Mia! So, ich habe keine Ahnung genau wie das. Ach, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Doch, doch, doch, das war auch mega cool. Da muss man hier mit Peach, da spielt man Peach. Äh, Frauen können in die Küche. <lacht> ja, man ist mit Peach in der Küche und dann muss man hier. Das ist eigentlich genauso wie das Bonus-Mini-Game jonglieren, nur das ist halt da Platz. Und viel mehr Sachen und ja. Da also muss jetzt irgendjemand geben. Oh, äh, doch, oder? Yoshi? Ja, ich bin verwirrt gerade. Aber das In Minigame erinnert mich irgendwie, dieses eine SpongeBob-Spiel. Vom, äh, auf der ich glaube, habe es auf der Xbox gespielt. Das war so ein SpongeBob-Minigame-Spiel. Das war aber schon ziemlich cool. Oh nein, Yoshi hat bekommen. Da werde ich wütend. Ich soll noch gar keine bekommen. Mein Gott. Wisst ihr was ich meine welches Spiel? Ich erinnere mich an dieses eine spongebob spiel von Xbox zumindest war das. Alles vollgepackt mit Minispielen und da wollten die alle. Ich glaube das war dieses eine Spiel, wo die alle Filmstar werden wollten. Und dann haben die alle Minispiele gespielt. Und Der Gewinner darf dann äh, Filmstar werden oder so. Hab ich oft gespielt, war ziemlich cool. Äh, ja, einer der Brüder. Also ich hab zwei, drei Spiele... <lacht> Nein, ich habe nicht viele Brüder, aber... Komm, konzentriere dich jetzt mal hier. Also eigentlich habe ich nur einen richtigen Bruder, die anderen Brüder sind eigentlich eher so... Naja, lass wir das. wir auch nicht zu viel darüber erzählen, aber... Auf jeden Fall einer von denen... <lacht> äh... Hatte eine Xbox. Nicht wundern, weil ich habe ja eigentlich eine Xbox und so. Muss ich das jetzt Yoshi geben? Ich bin verwirrt. Egal, ich mach einfach mit. Jetzt werden die aber braun. Das kann doch so nicht richtig sein, oder? Jetzt sind sie kaputt gegangen. Also ich glaube irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Das Minigame. Also jetzt nicht ich hoffe man hat das jetzt nicht falsch verstanden vorhin mit den Brüdern oder so. Wie ich irgendein so Kind bin mit 10.000 Brüdern. Nee, nee. Ach so, soll Yoshi das vielleicht dann essen? Wenn das dann fertig ist? Ich versuch das mal. Aber das habe ich jetzt echt nicht verstanden, dieses Mini-Game. Ne so, das soll jetzt fertig sein. Oh, ist sogar schon zu fertig. Okay, Yoshi hat's gegessen. Okay, so funktioniert das anscheinend. Alles klar. Ey, das ist aber richtig cool hier. Zumindest die Modern-Version ist richtig cool. Finde ich So, Yoshi. Yoshi! Yoshi! Ja, da kannst du noch so grimmig gucken. Oh, Fisch. Hm, mm, lecker. Fisch. Ich hab Lust. Jetzt habe ich voll Lust auf Fisch. Oh, Mann. Peach! Ab in meine Küche. Ich brauch jetzt was. Blum. Yoshi nom nom zack zack zack ich hab's doch getroffen ach egal ich hab's gesehen so classic mode wie funktioniert das das habe ich noch nicht angeguckt ach so das ist eine neutral B von von Mr. Game and Watch doch doch das kenne ich ich habe mir angeguckt Wow. da muss man einfach da drunter stehen und das darf ich auf dem Boden, weil sonst fressen das die Mäuse. Wenn die Mäuse es fressen, dann bleiben die hier. Und das wollen wir ja nicht. Wollen ja keine Mäuse bei uns in der Küche. Nee. Wir sind Chef hier. Und der ist in gefroren, muss machen. Wow. das war knapp. Das hier finde ich auch eigentlich ganz cool. Das hat auch so ein Musik. Wenn man das so nennen kann. Musik, Leute. Ah zack. Okay. Wow, Reflexe, Reflex, Reflexe, was? Doch Reflexe. Nicht Reflekte, Reflexe. Genau. <lacht> Nicht verwechseln <ja>. hier. <lacht> Na komm. Tschup, tschup, tschup. tschub. Uh, jetzt bin ich sonst gut. Man muss auch glaube ich bei jedem Minigame. 200 Punkte schaffen. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich hatte das Spiel halt früher nie besessen. Ich besaß es halt wie gesagt nie. Äh Und ich hab's doch kackt. Ich spiel nochmal einen kurzen wenig, nicht, weil ich hab das Gefühl, du hattest mich kurz. Nee, tick tac tick tack, tick tack. Komm, mach die, die, äh, das, das Hotdog fertig. Das sieht aus wie ein Hotdog, irgendwie. Oder wie eine Hähnchenkeule oder sowas. <lacht> nom nom nom. Bestimmt irgendwas leckeres. irgendwas leckeres Fleisch oder so. Wow, wow, wow, wow, wow! Ich finde schon krass, was so ein krasses Skills hier der Mr. Game Watch hier drauf sich hat. Ne? Zum einen kann er... ...schätze jagen unter Wasser im UFO. der ja, UFO. U-Boot meinte ich eigentlich. Okay, was mit, mit Falsch? Okay. Zum anderen kann er jonglieren, zum anderen kann er dies, das Ananas, all die anderen Minigames. Zum anderen ist er auch, äh, arbeitet auch bei der Kranken, beim Kranken, äh, bei, bei der, äh, beim, ist auf jeden Fall Arbeiter mit einem Krankenwagen. Boah, Junge, als ob ich jetzt nicht weiß, wie das heißt. Alter, was ist denn falsch mit mir? Egal, ich blamier mich, gerade. ich, gerade nur. Lassen wir es. <lacht> oh, Mann. Uh, ich hatte gerade das Gefühl, glaub, dass es das hat sein. Oh, ich das Spiel beginnt in 60 FPS hoch, oder? Entweder 30 oder 60. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube aber in 60. Wenn wir mal sehen, ob das ob das besser aussieht in 60 FPS oder in 30 und ja, dann weiß ich zumindest für die Zukunft mal Bescheid. Weil nach dem Teil kommt dann irgendwann der dritte Teil, aber nicht nach fünf Monaten, keine Sorge. So, dann haben wir das auch gesehen. Dann haben wir noch zwei weitere Würmen, Vermi, keine Ahnung, was es sein soll. Sterne sagen uns, dass Yoshi dabei ist und Monty Mauwurf. Oh, gab's den überhaupt schon? Gab's zu dem zweiten schon mal sein, wie auch immer. Das weiß ich jetzt gerade echt nicht, was es ist. aber ah, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch. Wir haben hier Joche Eier und ganzen Kiddies, unsere ganzen Kinder, die nicht Baby Mario sind und rumschreien. Die wollen alle unsere Eier kaputt machen. wir wollen hier Rührei haben, weil die hungrig sind. Aber die machen Bam. Aber wir wollen das nicht, nee. Zack. Das ist mir nicht schwer zu erklären, aber ich glaube, man sieht es teilweise schon. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein, nein, nein! Ich bin nicht so gut in dem Spiel, aber es ist schon cool, muss ich zugeben. Oh, jetzt weiter da Punkte zu kriegen, ist ja echt, ey. Nein, nein, nein, kein Rüheu heute für euch. Nee, nee, nee, ihr seid unartig. Ich nehme das gerade um 23 Uhr hoch, alter. Oh, Mann, Hilfe, was mache ich hier? Zack. Hm, zack. Ich weiß aber nicht, wann das Ende ist. Vielleicht wenn ein Ei kaputt geht oder so. Kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es halt nur ganz kurz angetestet und, und geguckt, wie es ungefähr funktioniert, damit ich es euch sagen kann. Ich werde ja nicht komplett blind sein. Nein nein nein nein nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein, Alter, da war so viel gerade going on. Was ist denn, Mann? Ich kann ja nicht mal, oder? Kann ich A und B drücken oder so? Und dann komme ich direkt nach links, ganz links oder ganz rechts. Ich glaube nicht, oder? Dann glaube ich zu krass. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Hilfe! Too much going on! 100 Punkte Leute, nein, Jetzt chillt die Musik wieder wenig. nein, nein, nein. Wuhu! Wow. Also das ist das... Da krieg ich schon dieses, dieses... Ah, nein, knapp... Gefühl. Müssen wir müssen mal sehen Was ist ein Nein. Piss dich! Hau ab! Okay. Zack, zack. Ich kill noch! Ich glaube aber, wenn man die ganze Zeit hier drückt, dann kann man die ganze Zeit schlagen, so. Ja, ja, ich glaube, das ist echt so, oder? Ich habe zumindest das Gefühl, dass es das so ist! Boah, ich stehe mich richtig gut an! Vielleicht bekomme ich sogar die 200 Punkte hin? Ey, das hätte ich jetzt echt gedacht, ne? Und der dritte Teil ist, by the way, äh, für die Gameboy Color. Also, werde ich mir am dritten Teil... Oh, schade die Instant Game Over? Kein Leben? Okay, das ist krass. Aber im dritten Teil ist es nur für Game Color, also wenn ihr beim nächsten Mal schon Farbe sehen. Und vielleicht sogar ein Lay neues Layout, das weiß ich noch nicht genau. So, wie ist Classic? Das, das habe ich... Doch, doch, doch, das habe ich auch noch angesehen. Ich habe alles angesehen. Hier muss man... Jetzt habe ich am Anfang nicht verstanden, aber man muss genau hier stehen, wo keine blauen Blöcke sind. Ihr seht das ja, ungefähr. Es, ich kann das einfach nicht erklären, ich bin zu dumm dafür. Aber ihr seht's ja, schätze ich mal. <lacht> denke ich mal, also ich denke mal, die meisten, die hier zugucken, sollen schon die Schwierigkeiten haben zu sehen. <lacht> Lol. Aber das ich finde ich echt cool. Muss ich sagen. Oh. So wie Geister oder so? Das in der Mitte sieht aus wie ein Geist, irgendwie. Und das macht auch Spaß. Fühlt sich zwar nicht an wie das gleiche Spiel. Sondern wie irgendwas anderes, was aber sehr ähnlich ist. Aber ist trotzdem ganz cool. Okay, ja, komm, komm raus. Schnucki, komm raus. Ja. Ja, da kassiere ich die Punkte, eigentlich ich mal ein Spiel, wo ich gut drin bin. Ich Spaß. Im ersten Mal gab es ja auch ein Spiel, wo ich gut drin war. Glaube ich, doch, müsste es eigentlich gewesen sein. Ich weiß nicht sogar das mit den U-Boot? Mit dem kraken aber jetzt wo ich, wo ich weiß wie es geht und jetzt habe ich irgendwie drauf das ist gar nicht schwer das muss man nur genau hinsehen wow wow ah fuck ich habe nicht richtig gedrückt sorry da ist er durchgekommen kann ich einfach spammen und dann schaffe ich könnte ich nicht theoretisch einfach die ganze Zeit zur Seite zu Seite gehen? Wieso denn? Ich hab ihn noch bekommen. Okay, nur noch ein Leben. Ich wollte schon eigentlich die 200 Punkte gehabt kassieren. Aber wenn mich das Spiel verarscht... Oha. Das war mir schon sehr, sehr satt. Okay. Ich komme schon mal weit. 150 erreicht. Und oh, no! ich dachte der kommt. Oh. Ich dachte der rechts daneben kommt jetzt erstes. Naja, aber das war eine richtig geile Runde. Muss ich zugeben. Muss man zugeben, oder? So, das letzte ist Donkey Kong. Auch zwei Sterne, aber es ist ganz unten, was kommt da? Hui. Mario und Donkey und Donkey Kong? Also, ich glaube hier gab es aber mehrere Level. Also ich kann erklären, wie es ungefähr ist. Rechts, rechts, rechts drücken, Wenn ich jetzt A drücken kann ich nicht springen, zack. Kann ich mich festhalten. Es ist eine sehr komische Form von Mario Arcade. Das habe ich auch mal let's played. Auf dem NES habe ich das gespielt. Das kann man sich hier nochmal angucken. Zack. Was bringt das jetzt. Ach oh, verdammt, warte. ich kann dann glaube ich drauf springen und dann komme ich nach oben. Aber ich weiß, dass es hier neu äh, verschiedene Level gibt. Ja, ich habe schon verkackt. Äh, retry. Und ich würde gerne versuchen, alle zu zeigen. Aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht haben. Aber ich will mal zumindest das zweite Level zeigen. So, zack. Geschafft. Erst Level haben wir geschafft. Da unten fällt hin. Ach so. Das war's noch gar nicht. Äh, das äh, ist ein Goopa! Äh, äh bitte, bitte Nee. Wow, wow, wow. Zack, okay, nice. Das haben wir auch. Ach so, das? wir machen das immer kleiner. Hier, get it, get it. Get it, get Holy moly, Pepperoni! What the heck? Das ist nicht mein like Mikrosilber. Nö, nö, nö. ne ne nee, nee, nee, nee, Was? Bitte nee, nee, nee, Ich nee, das Ich, ich gerade nicht, was passiert ist. Hey, Wieso denn? Ach, komm, ich check das nicht. Ja, ungefähr so denke ich. Funktioniert das. <lacht> Oh Mann. Und Classic Mode davon. Das Originale. Achso, ich muss A damit es losgeht. Wenn das direkt vor mir ist, dann bin ich tot. Nein, das meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte... Öh, was? muss ich direkt schon springen? Ah, ich muss schon früher springen, oder? Ich hab doch Sprung gedrückt! Ach so, über mir ist was. kann doch das sein, dass es daran liegt. Ja. Das liegt daran, dass über mir so ein Plattform ist. Ihr wisst schon, da, hier. So ein Ziegelbrocken-Ding. Alter, wie viele willst du noch schmeißen nachdem renne renn ich let's go wow ich konnte nicht springen was ist das denn für ein Aids Nach dem gehe ich aber weiter. Oder? Was ist denn da jetzt passiert? Also irgendwie ist das Spiel mir nicht verwirrend hier. Okay, was ist jetzt bitte passiert? Was? Ich bin verwirrt. Merkt man vielleicht. Geh, okay, run. Jetzt spring. Achso, man kann da gar nicht springen. Ah, oh, warte, warte. Jetzt mach ich's gut, okay? Leute, versprochen. Komm her. Ja. Süße. Du noch? Und der andere, ja, der andere auch noch. Na? Will? Ich weiß ich bin gerade ein wenig leise Ich würde mich hier echt gern konzentrieren weil ich es schaffen will Alter kann er mal chillen Ich komme ja noch gar nicht nach oben oder soll ich auch gar nicht nach oben Game B was ach so weil das schwieriger ist aber das Game B dann immer schwer ich check's nicht ja. egal Oder wird die Folge einfach nur wegen diesem Minigame hier ein paar Minuten länger als erste Folge? obwohl wo es eigentlich mehr zu zeigen gab als vorher? Keine Ahnung, falls ich irgendwas verpasst habe oder... Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, ich, ich will einfach sagen, ich hoffe euch gefällt die Folge hier. Auch wenn nicht... Keine Ahnung gefühlt nicht wirklich viel geschafft habe Na okay. ja, gut, dann halt nicht. Aber auf jeden Fall war es das dann. Ihr habt ja gesehen ungefähr wie das Spiel dann funktioniert Und äh, ja, bitte hast mich nicht. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haben wir auch irgendwas freigeschaltet? Kann auch. So. Oh, ich denke nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn, wenn, wenn die nächste Folge schon raus ist, dann könnt ihr wahrscheinlich irgendwo hier raufklicken. Kann gut sein, ja. <lacht> und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, und ciao!